Ich sehe Menschen zusammenstehen, Hand in Hand neue Wege gehen in eine völlig neue Zeit. Und ich weiß, wir sind bereit. Ich sehe Bäume wieder wachsen und ich sehe Kinder wieder lachen und eine Sonne, die strahlt, so wie noch nie nach einer ewig dunklen. Ich seh' uns wieder glücklich werden und voneinander lernen Im Einklang mit allem Leben unserer großen Mutter Erde Komm, in meine Hand, wir haben schon so viel mehr geschafft Wir können die ganze Welt verändern, zusammen haben wir so viel Kraft Wir pflanzen einen Friedensbaum und folgen dem großen Traum. Von Frieden auf Erden für dich und mich und die, die nach uns kommen. Wir pflanzen einen Friedensbaum.